Was sagst denn du? Ich weiß es nicht. Hast du nicht gesehen, wie ich meine Kurven fahre? Fälfte. Deshalb ja. Deshalb die Kamera. Das ist jetzt eine neinisch. Tonight. It's a mystery that we never took a chance. Schöne alte Kasse. Genial. Trauma. Ja, das stimmt. Ich glaube, hier konntest du den Betrag herunterdrücken. Dann musstest du hier irgendwie und Dann ging ganz hier unten irgendwas auf. Auf jeden Fall nee, hier was aufdrücken. Hier war glaube ich auch noch ein Hebel gewesen. Mhm. Auf jeden Fall es hat ein Hebel und es kam dann mit Sprungkraft. Auf. mit dabei ist heute tristan von secret of the lost und hier ist manowitschka ähm, Insta <lacht> instagram ähm, manu88 tipptapp macht äh, coole bilder schaut mal da vorbei bei Christian Tristan, mit äh, dem Kanal Sigrid aus Lost, den Insta. Ich werde auch mal vorbeischauen. Ich äh, setze den Link unter der Beschreibung. Und da könnt ihr mal hinklicken. Nicht vergessen, bei mir auch gern ein Abo hinterlassen, wenn er mich äh, magt. <lacht> ähm, ja, magt. Deutsch. Ja, ja. sehen kann. Es ist hier noch eine Disco-Anlage, noch mit parat. Es ist ähm, zum Teil noch sehr eingerichtet. Man merkt allerdings auch den Vandalismus und hat eben auch ein bisschen Diebstahl. Eine Man weiß aber auch nicht, dass immer jemand gepflegt wurde. Ja, das stimmt. Aber allgemein, was haben hier Gartenutensilien zu suchen? Hier riecht mir ganz klar, dass hier die Reinigungsmittel gelagert worden sind. Oh, das ist noch ein richtig starker chemischer hoch. da habe ich auch meine Probleme, das einzuatmen. Also hier ist auf jeden Fall das wahrscheinlich mal das Büro gewesen, von dem, von dem Mann oder von den Pärchen halt. Wo man halt auch sieht, dass der Mann gepflegt wurde, dass hier noch teilweise Medizin ist. Hier sogar noch die Spritze mit drin. Isotone Natriumchloridlösung, Injektionslösung enthalten. Hier ist, ein, hier ist eins für Diabetes. Ich glaube, hiermit, glaub, hiermit hat man Diabetes gemessen. Mhm. Das eine kleine Lohnstufe. Mhm. Ja. Da ist ein Rad. Das ist schon mal eine Milchmaschine. Okay. Komm eigentlich raus. Bist du hier hoch. Ach, und dann? du, so, ich verstehe. Dann wollte ich noch umgeklappt. Cool. ich Schön. Die liebe Oma. Unsere Oma lächer killt sich ein uns das beste Stück. Sie bleibt sich nie und nicht krank, was auch den ganzen Großheit, Gott sei Dank. Die Oma kocht, sie kostet mir zum Einkaufen wieder keine geht. Jetzt wieder mal kein Geld im Haus, hilft sie mit ihrer Rente aus. Die Enkelkinder, all die Kleinen, sich an Omas Brust ausreihen. Sie ist für alle, wisst ihr schon, bei uns im Haus die Hauptperson. Die Oma ist auch Chef im Garten. Hund und um Katz lässt sie nicht warten. Ach, wurde sie noch mehr feiert. Denn Oma, sie ist Goldeswert. Das ist sie. Gerade wenn man sich anguckt, hier, 24,95, den man für den Schlafanzug und das alles noch original eingepackt hat. Mhm. Hier alles noch typisch alte Klamotten, hier die Hemden, Rollpullis. So eine Jacke, kein Hemd. Vor allem dieser Mutter an der geht einfach nicht raus. Hier riecht man es richtig, dass hier wahrscheinlich der Mann hier drin gestorben ist. Das denke ich auch, ganz toll. Aber allgemein, was also ich immer faszinierend an den ganz alten Moment finde, Guck mal, wie klein die früher gewesen sein müssen. Ich meine, wir alle drei. Da kann ich den Bauernhof zeigen. Das ist, da äh, stoß sogar ich mich an der Decke. Weil es vorhin die eigentlich so gemacht haben. Weil ja, es wärmer ist, so in Ofen. Na, ich denke ja, früher waren aber auch die Menschen ein bisschen kleiner, wenn ja, ich meine Oma gucke. Ja. Meine Oma ist drei Körper kleiner als ich. Ja, die letzte ja, das Abschiedsrosen. Ist also, du wurdest mit Antibiotika hochgezüchtet. Ja. ja. Hallo Mann. Also, wir haben gerade ein Datum gefunden, dass äh, die Location so schon seit... Jetzt bin ich dunkel. Ähm, seit ähm, 10. Ok äh, Oktober, genau, Oktober 2015 schon zwangsgesperrt wurde. Ah, da wissen wir schon, seit wann die Location hier leer steht. Hier drin habe ich noch gar nicht gefilmt. Das wollte ich mal zeigen. Man sieht hier eine, eine ganze Träse, die geklaut wurde. Ja. Also sie war vor ein paar Monaten, wo ich hier noch drin war, das vielleicht zwei, drei Monate her sein. Da stand die hier definitiv, ja, die Träse. So, es ist eine, eine sau-traumatische eine Sau, Geschichte, die wir jetzt hier haben, aber ich hoffe, wenigstens ein bisschen konnte ich was rüberbringen. So, ich mache jetzt einen Cut, manu ein K, der auch, und äh, ich würde sagen, schaut mal bei Manu vorbei, auf äh, manu 88 tip, tip in Instagram, bei äh, Twisten hat NVA gefunden. Ähm, das Ostentilz. Das hat es bloß nicht geschmeckt. Ähm, bei, bei Tristan, bei Secret aus Lost und mir bei Büro. Schaut mal auch vorbei unter O.o. in Insta. Die Beschra die, die Links sind unten in der Beschreibung drin. Dann einfach mal vorbeischauen. So, dann bye bye. Ciao.